Niemandem wird etwas verboten. Du darfst natürlich weiterhin das Auto nutzen. Fahrscheinfrei ermöglicht nur zusätzlich allen Bus und Bahn zu fahren und schreibt niemandem etwas vor. Es bietet dir mehr Möglichkeiten und das ist keine Bevormundung, das ist Freiheit.